Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bargeld frei, Bargeld frei, Sklavesystem sofort weg. Ich will frei leben, frei leben, frei leben, ohne Druck, ohne Kontrolle. Alles, alles, alles ohne Kontrolle, so will ich leben, so will ich bewegen, so will ich gehen. Ha ha ha, alles gift. Alles Gift, alles, alles Lebensmittel, alles Gift. Raus damit, raus damit. Keine Lust auf so eine Scheiß. Ah ja, yeah. ah, ich will raus aus diesem Sklavensystem. Keine Kontrolle, Bargeld frei, Bargeld frei, für immer Bargeld, für immer. Ohne Bargeld geht gar nichts. Gift. GIFT absolut